Die Sinne spielen verrückt Der Körper kribbelt Das Herz, das fliegt Zum siebten Himmel Kennst du das Gefühl? Alle Farben heller Alle Farben heller Alle Farben heller Kennst du das Gefühl? Alles dreht sich schneller alles dreht sich schneller, immer, immer schneller. Der Vibe ist gut, alles Bestens sind die Fräste. Wir rauchen Dübel, ja. uns wachsen Flügel. Ja. Komm, lass uns alle fliegen. fliegen. Lasst uns fliegen, lass uns fliegen. Komm, lass uns alle fliegen. Alle fliegen, fliegen, lasst sie fliegen, fliegen. Lass sie fliegen. Wir fliegen vogelfrei, unter uns die Welt, über uns der Sonnenschein Wir fliegen wie die Vögel frei, denn, nichts könnte noch schöner sein Ja, wir grinden, high life, ja wir sind fly Seid ihr dabei, fühlt was ich meine, High Life, alles so nice, High Life, nice, Life.